Jeden Tag was du von Ungerechtigkeit, völlig stumpfen nachgebrüht, Lässt du die Nachrichten über dich ergehen, dann wechselt das Programm, Sport ist dann gesagt. Zudem fehlt mir der Mut, das kann ich schon lange nicht mehr hören. Sag mal, Sag mal hey, hey, hey, es ist unser Leben hier, unser Liebe. die beste Zeit ist jetzt. Was haben wir denn zu verlieren? Wir sind voll, unsere Seele abgebrüht, vom Hamster abgetrieben, stehen wir wie in Schockstarre da. Doch jetzt realisieren wir, das Leid des Nächsten lässt uns nicht da. Hey, hey, hey, hey. es ist unser Leben hier Unterliebe. Die beste Zeit ist jetzt Was das haben wir denn, denn? zu verlieren? Sag mal hey, sag mal ja zu diesem Leben Wollen wir wirklich so weiterleben? Einfach alles entnehmen und auf Durchzug schalten Haken, nicken und die Klappe halten Nein, so wird sich nie was ändern Jetzt mach dich auf den Weg Die Hoffnung stirbt zuletzt Es ist noch nicht zu spät Es ist noch nicht zu spät